Deswegen muss ich erstmal kurz wieder reinkommen, wir haben 11k, wir haben ein bisschen wenig Tools Supplies, Essen ist, Essen ist übel hoch, achso, weil wir den Koch gekauft hatten, ne? Dann brauchten wir ein bisschen was genau, den Cook, den Negotiator, den Searchen, Lookout. Ja, im Lookout bin ich noch nicht so richtig überzeugt, dass der geil ist, muss ich ehrlich sagen. Die hätte ich glaube ich, ne 90er nicht. Genres Reserve, das würde ich noch gerne reparieren. Das würde ich noch gerne reparieren. Das. Yes. Das. Ähm, hier hat man keinen, keinen guten Auftrag. Hier hatten man auch keinen sinnvollen Verkaufspreis. Wie gesagt, Essen haben wir genug. Boah. Erstmal nach Kronko gehen, ich glaube, von da kam ich nicht. Ach so. 14 Nachtsjahre sind eigentlich voll okay, oder? Und so wie sieht es mit unseren Leuten aus aktuell. Alle ziemlich happy. Wir hatten Night und Venno reingenommen. <lacht> Wenn wir entspannte Fights machen, sollten wir die entsprechend auch einsetzen. Zum Beispiel anstatt Anjuschka. Achso, genau, und Code Blue hat man mit der Wars Guide genommen. Aber wir können auch das hier tauschen, so rum. Ah, du hast noch ein bisschen wenig Rüstung. Ja, wir können wir sogar so machen, oder? Brauchen noch unser Riesen-Kleaver Riesen nicht. die uns angreifen wollen würden. Ich glaube, ich habe nur Running XP gerade. Nachtsherrer, recently. Das sind noch andere Nachtsherrer. Guck mal her, wir suchen das mal. Ich, glaube, ich bin aber jetzt gerade bei Nacht rein. Ne, will ich nicht. Ja, guck mal, das sieht sehr, sehr entspannt aus. Wenn die vor uns wegrennen, wenn die vor uns wegrennen sind die sehr wahrscheinlich... schalt. Aha, da sind noch ein paar Größere. Wir bleiben in Line, wir bleiben in Line. Hm, können Sie überlegen, hier jemanden hinzuschicken. Die Sonics. Vielleicht du gehst mal da rein. Damit das dort haben, weil hier ist ja eh geblockt. Dann kann er hier ein bisschen den High Ground benutzen. Dann erst decken wir mit den Leuten. Ja. So bleiben wir in Leid, wie gesagt. Blopp, yes. <lacht> um da geht auf blopp, bonker okay. Mono nur zwei geschickt. das hat sie irgendwie nicht so begeistert allesamt du wartest noch mal du Machst mal ein step nach vorne Du das auch noch Wenn ich jetzt noch vorne steppe, habe ich sowieso nichts zu tun. Deswegen wartest du auch noch. Ich müssen mit dem laufen. Ach komm, so du gehst ja jetzt ran. Sehen, was der Rest so tut. Ah, ja, guck mal, sie kommen wieder rein, damit sie nochmal zuhauen dürfen. Das ist aber nett von ihnen. Das ist das schön an solchen Viechtern. so einfach wie vier Leute. Hm. Ähm, du warst schon, ne? Dein Turn ist dann ähm, du wirst hier hingehen, dann muss ich mit dir mal außen rumlaufen. du, dann wenn... Er, mach mal so. Wenn das dort noch rangehen, dann können wir die hier hinstellen wenigstens. So. nee Oh nice. Ah, M-Lane ist inzwischen ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Dude. Background background anscheinend inzwischen nicht mehr. Try it. Bitch. Der Ben. Ben kann schon hier ordentlich rein. Ha! Du denkst du hast unsere Backline. So so. Das war eine Falle. Jetzt halt die Backline dich. Ah, oh. oh, Night verteidigt sich ganz gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, Zimmerstufe 3er. Ist nicht mehr so schön. Ähm. Schade. Doppelbonk. So, und damit hat Sven sogar einen Kill gemacht. Geil. So, und in der Level 3 wir rennen. Das ist das, was ich nur erreichen wollte. Blute aus, du Sau. Noch ein getötet, der rennt auch schon. Random down. Sehr geil. So, ich mal abholen mal einen Kill. Alexander Kill geben, aber Quatsch. Äh, lieber hier... Oh, yes, du, du sollst einen Kill haben. ich hat noch einen zweiten Kill für die extra XP. Bonkening is happening. I don't know, I trolley hit it nicht. So, da hat Sonnyx noch einen Kill. Ich glaube, Sonnyx ist auch noch nicht Max-Level und du machst nichts. Für den Fall, dass jemand anderes den Kill kriegt. Äh, du hast, glaube ich, den Kill gekriegt. Aber. Lou hat ein Level-Up. Geil. Nightcall, die 230 XP, 260 XP, das ist schon ziemlich fett. Und ich glaube, wir hatten noch Training auf den Jungs. Ist doch geil. Du Level-Up. bei 3. Ähm... Ja... Den wir mal anderen genommen. Ich glaube die anderen sind gar nicht so Frontlinerig unterwegs. <lacht> Ihr Moral wäre natürlich schon okay, weil er ist ein Gladiator, er ist noch nicht umgebaut zu einem Kultisten. Müssen inzwischen weiß ich, ich habe nachgeguckt, dass Kultisten nur, nur dumme andere Leute holen können. Was er halt ganz und gar nicht ist. Er hatte ja hier sogar den Trade, dass er schlau ist. Ne, was also halt das genaue Gegenteil ist. <lacht> ja, Resolve wäre glaube ich ein ganz guter Punkt. Ne, also hier erst. Ah ne, Training Experience, vergiss es. Quatsch erzählt. Ja, aber wir müssten ihn wie gesagt irgendwann mal dumm machen, das heißt wir müssen ihm eigentlich eine Kopfverletzung zugeben und hoffen, dass er daran stirbt, also umgenockt wird, damit er dann den Dumm-Trade kriegt, den hier Brain Damage trade stabber Als Backliner kriegt der Backstabber. Ah, die haben unsere Rennerbräune. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Moment, wie geht's dir jetzt? Ich gibt's auf jeden Fall, das muss ich nur kurz finden. Jo, du bist Level-8-Kultist. Bist schon Stufe-2-Kultist, äh, ne? Du, dir ist schon ziemlich viel egal, hast so viel Resolve dadurch. Aus Battleforge, du bist gut dabei, ja. Bist unser, unser einziger, einziger einhand kämpfer ja, aber hast auch ordentlich Defense und, und HP ist auch. Okay. Ist jetzt nicht riesig, aber ist okay. Dafür hast du halt Battleforged. Genau, als nächstes kriegst du auf jeden Fall noch Killing Frenzy und irgendwie so vier oder sowas. Aliado ja, ja. ja, Jean. Ich hab ich nicht. Eine ganze Weile schon. Falls du reinlurkst, da vergesse ich das immer, wenn, wenn gelurkt wird. Guten Morgen, schon. Ja, hab gut auf dich aufgepasst. Du bist gut dabei. So, was gibt's denn hier? Achso, erstmal müssen wir saufen. Erstmal saufen. Geil. Also, insgesamt sind wir ziemlich nice dabei. Ah, gut. Vielleicht so, machen wir erstmal eine Quest, damit ihr mich wieder lieber habt. Und dann gucken wir nochmal, mal, wie es Tools and Supplies aussieht. <lacht> Some business. Nice catch. I wonder if what got brigands I mean. What <lacht> brigands? Wären, I guess. Hm. Ja, gut. 890 für Tracks. Und das ist. Karawane. Dann machen wir erstmal hier die Tracks. Haben wir hier vielleicht noch jemanden, den wir, den wir haben wollen? Ein Schwertmeister. 7K. Er fängt mit 70 an hat Iron Jaw? Yo, what? 15 Milli defense hat fast keine HP. Fast null HP. Und keine Ausdauer, aber er fängt mit unfassbar hohem Skill und Milli defense an. Ja. Aber er hat auch keine, keine Initiative. Also es ist eigentlich nur ein Backliner. Also er, der hat halt keinen HP. Warum hat denn der Schwertmeister keinen HP? Aber der alt ist, oder? Age may have taken ja genau an Physical Attributes. Okay, okay. Ja, der ist nicht mehr so schnell. Aber... What the fuck? Ähm... Fragen? Äh. Nee, mal will ich jetzt nicht da rein buttern. So, deswegen erstmal Tracks nach Nordosten. Tracks followen. Was? Entering Corona isn't long as zone of is bothering the locals. So no. You need to stop this. Sono, it reflects badly on our company. Put this person in place. You need to stop this. Grab him by the form and bring him back down, he swings around looking at you sternly. The old man backs off soon, collected by caretakers that shall have that. Save it for when we need to do this. aha äh uh huh Uh oh? soldiers? Nomads? Northeast, ich bin dumm. In die falsche Richtung gelaufen. Ich wieder mal für den falschen Pferden. Hier, da ist unsere Pferde, die wir brauchen. Brigands. Brigands! Okay, die weiteren Informationen auf, auf Dingen sind gar nicht so geil. The undead are rising all over the lands, killing and devouring at sight. We need to put an end to this soon. Or soon there will be no. will be no world as we know of left. The walking dead are terrible curse of a man that burns some of their lairs. On the ground and earn respect. Ja. Dann wissen wir, wie die, wie die Untotenplage abläuft gerade. Let's go. Winning. Defeat the Undead Scourge Winning. Winning sind wir dann, oder was? Hoffe ich mal. Alter, jetzt sind die Gigant. The fuck? Wie weit sind die hier gelaufen? Was zur Hölle? Ach du Scheibenkleister, von hier unten. Die sind gleich in der Wüste. Ach du Scheiße. ja. Ach du Scheiße. Nee, du nicht zuerst. Du oh, keiner da oben drauf. Wie viel find, Defensive Nightcrawly eigentlich? Nur 24, ey. Krass, da haben sie sich echt gut geschlagen. Aber das sind nur 24, hat. Hallo. Gehen wir hier komplett vor. Depp, du guckst mal da oben irgendwie rum. Sono, Sono kann hier nach vorne gehen. wir stimmt, uns hier noch dahinter. Ich kann sogar noch schießen. Guck mal an. 39%. Schwarz, geil. Better Hit. Hat Abbruch gut gemacht. Hat schon gegen die Hand gebrochen, dem Jungen. Wäre ja, da mal lieber hinterm Schild versteckt. Die Hand. Ja ja, nehmt mal eure Schilder auch Jungs, nehmt mal eure Schilder auch, sonst geht's euch wie ihm. Plötzlich ist die Hand ab. Plötzlich ist die Hand Am Moment, du bist Ben, du kannst damit rein Gerade? Kommt sogar ran. Oh, aua. Ja, ne? Das ist vielleicht nicht unsere stärkste Stärke... Range Defense, sobald die immer 5% und 50% Sachen haben. Also. Ratz! Guten Tag. Ich stelle mich mal hier hin. Attacken kann ich eh nicht mehr. Der wird irgendwie rumgeballert, ey. Oh, der hat schon keine Lust mehr. Guck mal. Oh! Stun. Stun auf einen von meinen Dudes. Äh, wir rennen mit dir hier rein. Positionierung ist halt immer ein bisschen schwierig mit den zwei sachen Trotzdem gehittet. <lacht> Hier war noch Platz. Ach, geil. Schön eingeschnitten. So, was haben wir jetzt hier? 40% Hits. 50% Hits. Na dann. Ich glaub, Leute, ich schaff das nicht. Oh, da wird getauscht. Der wird rausgetauscht, obwohl der weglaufen würde. Die Schweine. Examen braucht ja theoretisch keiner. Kills, Abbruch brauchen kriegen. Okay. Sehr schön. Ähm, Moment, jetzt kann ich doch den hier machen, oder? Ja, funktioniert insgesamt irgendwie so. Gehen wir da hin. m -Line. Mit dem mal ein. schon nimmt sich den Kill. Sehr schön. Wird auch schon wieder der, der Fliehende rausgetauscht. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Fliegende raustauschen, Das ist ja der Fliehende der Folge Kriegt er die Kills nicht? Ah doch, den kriege ich. Wer wärst dran, du bist dran. Hm. Schade, ich dachte ich könnte mal kurz wegschubsen und hier oben lang laufen. Schade. waren versucht da auf die offenen Backline zu schießen. Dö, dö, dö, dö. So, wie geht's euch denn so? Nicht so gut, ne? Hab ich gehört. Ich darf nicht da rein, ich müsste switchen mit dem, damit ich noch attacken darf. Oh ich Hit. Der killt's gut. Ich hab glaube ich alle Controls, ne? Alle Zone of Controls. Hier geblieben? Du bist Sonics. Welches Level, uh, welches Level bist du? Nein, Du kannst uns einen tragen. Gehen mal hier ran, damit er nicht wegläuft. Du bist Sono. Mit dir will ich gar keine Kills machen. mach noch den Step hier nach unten. Und Step hier nach unten. Achso, ja, Untotenplager Ich regale sie wieder, dass die wiederkommen können. mal die hauen, die an meiner Backline stehen. Ähm, komm mal hier hin. Machen wir einen Step nach hinten. Nachzuladen. So, you down. Sehr schön. Tops, die hat so eine geile Hitchance inzwischen. So eine geile Hitchance. Ja, wir können die einfach stehen lassen. So, nix hat das umgenietet. Ach ne, wir hätten hier noch hingehen können. War das glaube ich, auch durch. Jo, bist durch. Sehr geil. Emily, Night Trolley, Svenno, alle Level Up. Geil. lief, lief, lief, lief, lief. Äh, 1800, nee, ich würde das diesmal wirklich machen, auch wenn es echt im Arsch der Welt ist. Den will ich mich eigentlich gut stellen. So, aber jetzt mal jede Menge Level-Ups. Ach, plus 3 nehme ich auf jeden Fall, plus 2. Hätte noch Backstabber, dann geht das schon. Ähm, Resolve ist fein. Hausdauer, Ini. Ini ist eigentlich wurscht, nehme ich über die plus 3 noch mit. So, er hat einen Perk kann aber nur mit einer per also Reach Advantage, er kann immer nur einen pro Runde hitten, außer er kriegt halt Berserk, dann kann er zwei hitten, ist also nicht ganz so geil. Und er hat einen erstmal nur. Ja, es ist die Frage, ob ich, ob ich einen Battleforged gebe, einfach. Weil so wenig hat er gar nicht. Einfach nur für die Defense. Ronnie. Ronnie Battleforged. Gib ihm mal Battleforged. Weil oh, er hat jetzt schon 86%. Also, wenn er mal gehittet wird, dann, dann lebt er hoffentlich ein bisschen was. So, Nightcrawly. Was soll man eigentlich aus dir machen? Du bist ja ein Kultist. Haben wir eine 90er. Hier haben wir noch ein paar 140er Rüstungen. 105 die mal eh wegschmeißen 20 zu reparieren, das nicht Besseren nächste, die auch noch zu reparieren. Das da. Mal wieder irgendwo unseren Shit abladen. Ähm, halt. Ich wollte die ganzen Level-Ups machen. Ich habe aus dem Escape gedrückt. So. Ja, bis jetzt ist noch nicht ganz klar, was wir aus dem machen wollen. Ne? Und da du das hier hast, wahrscheinlich ein. Übel fetten Battleforged Frontliner Das heißt wir brauchen aber auch die zwei am besten Würde ich sagen Das heißt du brauchst auf jeden Fall auch Brawny Und dann kannst du jetzt schon theoretisch schwere Sachen tragen Wie zum Beispiel einen schweren Helm Du hast jetzt einen 105er Wie wäre es denn? Ein 215er Du hast eine 145er Rüstung, da haben wir glaube ich keine schwere Variante, oder? Okay. Da haben wir keine bessere Option. Wir uns ganz 32er haben hier. Zack. Was, dir verdient, Nightcrawly? Schöne Schwarz angemalt, passt doch zu dir. So, dann haben wir Abbruch. Endlich bei 70 Ranges gekommen ist. Yay! Bam bam bam bam bam bam bam Ich weiß gar nicht was man, was man so jemanden gibt. Quick Hands vielleicht, ganz nett. Overwhelm für den Fall, wenn er mit einem Dolch kämpfen muss. Dass er dann doppel-overwhelmen kann und hoffentlich nicht gehittet wird. Vielleicht eine Option und vor allen Dingen immer auf mal auf die, die Canon wechseln. Ich glaube ich gebe ihm Overworm. Es ist halt, ne, wenn, wenn er andere Varianten macht. So 70. Hm, 5 er Schön früh rankommt und steht er ja sowieso. Ich hier noch 3. So. Dann sollte er im Nahkampf auch wenig gedillt werden und Xan hat halt ein Level-Up. Das ist aber wurscht. Relativ wurscht. So, Svenno, was machen wir eigentlich mit dir? Bei ah, dir ist glaube ich noch relativ straightforward. Plus eins. Übrigens, ich, ist bei Crossbow auch nicht schlecht, um die Gegner früh zu debuffen. Ah, du meinst, weil so viel ja, ignoriert wird, stimmt. Könnte man da vielleicht äh, sich überlegen, ja. Hast du recht, die hätten ja nicht mal den guten Crossbow. Wir müssen immer auch irgendwann einen guten Crossbow kaufen. Stimmt, stimmt. Könnte man sich überlegen. Überlege ich gerade, ob ich will das und das haben, weil ich glaube, ich wollte mit dir auf Dodge und HP gehen. Weil du super wenig Base-HP hast. Ich glaube, du solltest auch einen Nimble Dodge werden. Ja, wir der auch noch die besseren Crossbow. Aber wir haben ja noch ein paar Punkte, die wir vergeben können. Bei ihm ist das Level 8. Kriegt man noch was. Um ihm dann zu vergeben. Ich hoffe, jetzt sind die Tools und Supplies günstiger. Gerade eben was glaube ich bei 230 oder so. Let's see. Mozzarella-Bräune, du spielst nicht zufällig auch Path of Exile, die neue Liga, die jetzt losgeht glaube, Aber die Überschneidung zwischen Battle Brothers und PoE ist glaube ich nicht so hoch. So, 890 Kronen, mir Geld war absolut wasted dafür. Es kostet 240, ach ihr seid doch scheiße. Aber ich brauche ein paar. Kann ich jetzt einfach nicht ändern. Oh, wir haben noch eine schwarze Farbe, die nehme ich mit. Alles ist teurer geworden in der Zeit, während wir weg waren. Ach ihr seid doch kacke. Ihr seid doch richtig meh. Du hast ich noch einen fetten Helm. Was sind so die dicksten. Hier, 250er -Helm. Ja, 52er Helm. Da sehe ich uns. Der 52er Helm, ist auch schwarz. Zack. Unser Dieb, den man nicht so gesehen wird in der Nacht. Da ja, war man ein Dieb, der ist eigentlich gar kein Thief mehr. Inzwischen ist er so ein Kaltest. Topsy, the Kaltest. Mal kurz durchgehen, nicht dass die hier. Der ist nämlich auch kein Brawler mehr, der ist auch ein Kaltest. Das ist ja damit ich weiß in den Events wen ich opfern will und wen nicht. Martyrer? Ich kenne das Spiel nur vom Namen her, aber mehr auch nicht. Okay. Also falls du morgen wieder einschaltest, morgen früh werde ich EOE spielen. Aber wenn nicht verstehe ich das auch, wie gesagt, weil es ein ganz anderes Spiel ist. Hier habe ich noch gar nicht gemacht. The Beast Slayer. Also auch um, doch mal im Disco hast du vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt, da ging schon ein bisschen was ab in die Richtung. Ähm, so, können wir hier wenigstens ein bisschen verkaufen, unser Shit? Wie sind die Verkaufspreise? Ah, 20, das ist okay. Dann können wir das hier raushauen. Ja, muss sogar eine... Hä, warum haben wir denn die gute Armbrust und die niemandem gegeben? Gibt ja gar keinen Sinn. Warum spielt denn mit der mit der alten kack -Armbrust? Alles klar, da bin ich gespannt. Hast du denn schon mal sowas so ein Hackenslay wie Diablo oder so gespielt? Oder hast du noch keine Berührungspunkte dazu? So ein, ein Fighting Spear würde ich glaube ich behalten. Winches Kopisch, glaube ich immer noch besser als das Military Cleaver. Weil es so viel mehr Rüstungseffizienz hat. Verkaufen wir das, das verkaufen wir. Die Swordlands. Wir haben noch ein AoE in der Backline, deswegen will ich keinen Billhook haben. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Das. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. So, wir haben jetzt jede Menge Sachen wieder verkauft. Hier ist noch was zum Verkaufen. Ja. Und wir haben uns 80 geholt, nochmal mal 100 draus haben wir hier, relativ glatte. Das hier würde ich gerne nochmal haben, damit wir ein bisschen Ersatzblutungssachen haben. Ja, und dann würde ich mal sagen, ab nach Treitenfeste. Treitenfeste war doch relativ nah, oder? Treitenfeste ist die dort. let's go. Wir vielleicht den nächsten Auftrag holen. Ich glaube, ich habe mal damals Diablo 2 probiert, als es rauskam. Ja, so alt bin ich ja auch. Bin aber sonst mehr auf anderen Spielen hängen geblieben, vornehmlich First-Person-Shooter und echtzeit strategie Das ist aber auch nicht so eine übliche Kombination, oder? Also wenn ich mir so Leute vorstelle, die viel First, also jetzt nicht taktik First klassische first person shooter so, da denke ich so an Call of Duty und Battlefield vor allen Dingen. Das sind für mich nicht die Leute, die die viel Runden strategie und sowas machen. Bei Squad und so sehe ich das schon eher, dass das ein bisschen Überlappung hat. Bei den anderen Sachen eher nicht so. Wir müssen mal kurz bis Tag warten. Tag ist jetzt. So. Wir haben Well-Supplied erreicht. Hier ist sogar billiger. In der Feste ist es billiger, Tools und Supplies zu kommen. Schon Half-Life noch, Far Cry, Quanten Conquer, Heroes, solche Sachen. Ja, ja. Ja. Uh, Hammer. Mittlerweile auch EFT. Ja, EFT besitze ich sogar schon eine ganze Weile auch. Aber ich spiele es nicht mehr. Die Season Resets sind mir doch zu anstrengend. Zu häufige Resets. Zu häufige Resets. Macht wenig Spaß mit deinem System. Okay, das habe ich gar nicht so das Problem, dass das System versagt. Hast du ein bisschen niedrigere System, dann... Ja, das ist natürlich blöd dann. Oh je, fucking viele Helme jetzt. 200, 200... 105er, 115er, 180er... Viele unterschiedliche Helme vor allen Dingen auch. Ist, glaube ich nicht so smart. So viele unterschiedliche Helme zu haben. Das ist der Verkaufspreis, glaube ich, nicht. Doch, 20 ist okay. Ah, ne, ist er nicht. Aber meint. Jetzt kommt auf 16. Aber das mit dem Wipe soll ja irgendwann besser werden. Die verrückt Ja, mhm. also ich habe EFT damals angefangen Oder mir gekauft also gesagt den Zugang die 767K. <lacht> ist ein bisschen älter. Also ich habe EFT damals gekauft als ich oh, oh Gott als es noch rauskam als du noch in der in der niedrigsten Stufe konntest du euch gar nicht spielen, in der nächsten mit zu 25% und in der dritten zu 50% und in der höchsten nur zu 100%, was irgendwie 170 Euro waren. Da habe ich EFT gespielt, das war irgendwie 2017 und da haben sie gesagt, ja, ja, irgendwann haben wir eine geschlossene Welt. Ich glaube nicht, dass EFT irgendwann besser, äh, wirklich zusammenkommt. Das ist so ein Star Citizen im First Person Shooter-Shit, ey. Ja, Moment. 6700k, der ist doch 2014, oder? Die 7, 6700K, ich hatte mal 6600. Halt kein 6, also ein i5. Der kam raus, der wird 2014 gesagt, ne? Wo steht denn das hier? Nee, drittes Quartal 2015 sogar, ja siehste. Da sind ja erst 5, 8 Jahre, ja komm. Meine Freundin spielt noch mit einer 1060 3Gb, ja? Alles im Rahmen. Oh, guck mal, wieder ein Helm für Xan. Unruly Golden Skullcap. Vision minus 3, Maximum Fatigue minus 14, 268. 260er Helm, was kosten denn sonst so alle? What? Barabas Brimstone Warden. Jetzt geht's ja aber ab mit den... Habe ich inzwischen durch auf eine 2070 gepredigt. Ich glaube die Kraka ist auch viel wichtiger heutzutage. Es sieht aus wie eine legendary Version von dem von dem Living, Living Wood Shield. Und File ist natürlich quite obviously crafted by Master Shieldmaker. Minus 14. Minus 14 ist glaube ich sau gut, ne? Weil das ist schon minus 16 eigentlich. Minus 14. Problem an Schilden ist, dass die halt wirklich kaputt gehen können. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld in ein Schild investieren will, was mir einfach von einer der, von Orc Horde oder so komplett zerhackt wird. Und dann habe ich es halt nicht mehr. Ich glaube, deswegen würde ich das nicht machen. Das Einzige, was ich halt mal für den, für den Champion Dude sammeln kann, wenn ich hier günstige Varianten mitnehme, wie zum Beispiel hier Robber's Baron Guardian, damit ich drei Name Shields habe, um, um ihn anzuheuern. Das ist sogar ein Upgrade gewesen, die 10, 60, 3 GB. Mehr oder weniger, das ist nämlich eine Grafikkarte, die ich noch auf Reserve hatte. Und das ist eigentlich ein Rechner. Den habe ich, weil wir hatten, wir sind zusammengekommen zu Corona-Zeiten, hatten so ein bisschen Fernbeziehung, beziehungsweise sind immer hin und her gefahren, so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und da hatte ich halt den Rechner aus Resten von mir zusammengebaut und ihn bei ihr hingestellt, damit ich da zocken kann. Und auch streamen und sowas. Halt offensichtlicherweise nicht die besten Games, aber es hat gereicht. Ähm. Genau, ich habe dann sowas wie Dark Souls gespielt und so, da reicht das. Ähm. Und sie hatte aber dann das Problem, dass sie einen. Oh, ich glaube eine R9 290 hatte eine Radio von 10 Jahre alt. War damals ein ziemliches Topmodell. Irgendwie sowas, also sowas in der R Richtung. Und jetzt hatte sie Windows 7 und es sind aber immer mehr Spiele rausgekommen, die sie gerne spielen wollen würde. Die Windows 10 erfordern zwangsweise, dass es gar nicht anders geht. Und dann war es auch okay, sie muss auf Windows 10 upgraden, aber ihre Grafikkarte hat keine Treiber mehr für Windows 10. Sie braucht also mindestens eine neue Grafikkarte und dann hat sie mir quasi mein Ersatzsystem, weil wir dann zusammengezogen sind, für günstig abgekauft. Ich glaube, ich würde mal das einfach nur als Named-Ding mitnehmen, damit wir mal anfangen, die Named-Items zu sammeln. Würde ich sagen. Gar nicht um das Ding zu benutzen, sondern wirklich nur, um zu sammeln. Wobei der hier halt deutlich mehr Melee-Defense hat. Ich will ihn aber nicht einsetzen. Er kostet auch 1500 mehr, 1600. Wir kaufen den. So. Was haben wir hier für ein Ding? Our Heads, you can collect. Okay, das sieht nach... Ja, das sieht nach Patrouille aus. 75... bisschen mehr hätte ich schon, patrouillieren und 30 Köpfe sammeln. Wir sollen nicht nur patrouillieren, wir sollen halt auch wichtig die Köpfe sammeln. Uh, no, hier hat es eine geile Waffe gegeben. Damit hätte ich aufpassen müssen. So, wir sollen nach Sonnenwehr und irgendwo müssen wir halt Dudes finden, irgendwo müssen wir halt Gegner finden. Äh, die Named Items brauche ich, wenn ich hier... Den Bounty Hunter anlocken will. Da brauche ich drei in meinem Besitz. Wodurch ich dann Kohle kriege für jeden Champion, den ich kaputt gemacht habe. Und es kommen mehr Champions. Was wieder zu mehr Named Items führt, wo man wieder geile Endgame Items sich halt farmen kann. Wollte ich mal probieren, ob, das, ob sich das lohnt. Dafür wollte ich haben. So, Weißenschacht. Ich finde ich jetzt wieder niemanden. Ne? Da muss ich bisschen bisschen rumgucken. Und das war halt ein günstiges Named-Item, deswegen habe ich das jetzt mitgenommen dafür erstmal, weil die halt relativ selten sind. Wir Gehen trotzdem mal rein. Aber wenn wir hier schon sehen, können wir mal eine Runde saufen, ne? Und außerdem gibt es hier ja nichts mehr günstig, vergiss es. Ich habe Bullshit erzählt. Ich dachte, hier gibt es was günstig. So, jetzt müssen wir zurück, aber wir müssen eigentlich noch Gegner finden irgendwo. Wenigstens ein paar, damit unser Auftraggeber happy ist. Ja, Brigands zum Beispiel. Let's go. Let's go. Perfekt, 14 brigands das sind 1000 Kronen. Perfekt. Ein da in die Luzzi. Wird auf meine Backline zu schießen, ihr Schweine. Ihr kleinen, kleinen Schweinchen. Wird auf meine eigentlichen Leute zu schießen, ihr kleinen, kleinen Schweinchen. Moment, warum steppt ihr. Ach, hier oben steppt wahrscheinlich noch jemand rum, ne? Werfen die hier wieder irgendeine Scheiße? Bin ich echt unangenehm. Sowas. So. Ja. Ah, da oben, da ist das mal noch was. Das ist... Welche Positionierung? Ähm... Gehen wir mal da rein. Sonst dürfen wir noch schießen, theoretisch. Nehmen wir doch mal den. Hm. Ein Hit. Und schön die Leute waffen. Ja, funktioniert nicht so gut, ein Schild gegen, gegen Flegel, ne? Du Flegel. Er ja, hat ein relativ gutes Zweihandschwert. Bin ich ein bisschen perplex? 30, 52. Dann. Was? Dann Overwhelm Stack. So. Ja. Ja, guten Tag. Warten wir mal kurz. Oh, gut, dass wir gewartet haben. Ähm, zack. Weg mit deinem Schild. Can you stop shooting? In den Büchsen müsste aber auch noch welche sein. In den Büschen, ja, ja, ich habe ja schon gesehen. Motherfucker. Wenn die außen rum, ey. Zack. Die haben vor allem alle Schilder, das ist so nervig. Und der da oben hat keinen Schild. Der, der an meinem Dude dran steht. Ach, der Der, der an meinem Pflege und meinem, meinem Dingens Dude dran steht. 82er nicht hittet, weil ich 92 rolle. Ach Scheiße. Ach Scheiße. 61. Er wird schon der Beste hit sein, ne? 61. Zack. Den brauche ich eigentlich kein Kill. Dann geht einen Schritt weiter. wieder rumgeswitcht, Die sind sogar echt gut ausgestattet, auch mit dem Schwert und so. Für Briggins. Und die ganzen Schilden. Die sind gar nicht so ohne, die Jungs. Und die hauen mich sogar ganz schön. Hauen durch meine fette Rüstung durch. Absolute Frechheit. Dann ich aber eigentlich auch keine Kills. Dann kriegst man die anderen Leute nieder. So, M-Lane, du kannst noch einen Kill nehmen. Ja. Du kannst noch einen Kill nehmen. So, Nightcrawl, die kommen schon Jedoch. Geh doch. Geil, geil. Jetzt ist vorbei, würde ich sagen. Jetzt ist durch. So, ihr rennt alle hier unten, dann kann so nur weiterlaufen. Zack. Ben braucht eigentlich auch keine Kills. die weg? Ich glaube es hackt, ich glaube es hackt. Bleibt ihr hier? Ich brauche eure Köpfe. Jeder Kopf ist 70 Kronen wert. Fast 80. <lacht> Kommt rein, hat keinen Bock mehr. Oh, hier bin ich glaube ich, ein Stück zu weit rangesteppt. Oh nein, das war der falsche. Komplett falsch. Muss du da unten hin, Nightcrawly? Muss du da unten die Leute festhalten? Damit der hier nicht komplett for free abhaut. Juden. Wir mal den hinterher, damit wir den hier noch kriegen. Hm. Ich mir erstmal hier durch. Kommt weg, die Sau. Schneide ihn auf. Der tut sich eh tot, bis er voraus ist. Oh, der wollte sogar noch, noch kämpfen. Hoppala. Geh doch. Hm. Hallo, rennen weiter. Rennen so weiter. Äh, die hat die Polar Mastery halt noch nicht, ne? Deswegen muss ich kurz warten. Diese Zweihand extra, Alter. Die machen so viel Damage. Das ist übel. Tropfen ab, damit er nicht wieder aufsteht. die kommen eigentlich als zwei, das zählt als extra kill, du hast dann einen zweiten kill, glaube ich. Mal bei ihm gucken, ich glaube Nitro, der hat bis jetzt nur einen. Aber ich denke, du hast dann einen weiteren kill. Würde ich sagen. Oder bei ihm weiß ich es halt gerade nicht gerne bei Nightcrawly machen, weil ich glaube, bei ihm habe ich nur einen Kill bis jetzt gehabt. Wenn überhaupt. So, Nightcrawler. Ne, Night hat nur einen Kill. Und zählt vielleicht doch nicht als weitere Kill. Nee, ich glaube es zählt pro Kopf. Und da ist der gleiche Gegner, dass er wiederbelebt wird zählt das nur als einen Kopf. Die XP hätten mich halt interessiert, ob ich da quasi mehr XP kriege, weil ich zweimal den gleichen Dude kille. Aber ich vermute nicht. Ich vermute dann doch nicht. Muss man jetzt nachgucken. Und dann haben wir schon mal 14 von 30. Da haben wir ja die Hälfte von unserem Maximal-Soll an Köpfen schon erfüllt. Also du kriegst ja, wir haben ja nur 14 Gegner und auch wenn der wieder aufsteht, haben wir trotzdem nur 14 Köpfe. Also wir kriegen ja nicht extra Geld dafür. So Svenno, was machen wir eigentlich aus dir? War oh, noch nicht ganz klar, ne? Aber so wie es aussieht, auch ein Dodge Nimble Dude, dann wollen wir das hier haben. Und das. So, insgesamt. Dann hm, kann ich mal Dodge kriegen. War schon noch ganz gut. Und Bender ein Level Up. Ab, ab. Ah, ob du dann hier mehr kriegst Barb. ah da zwei mehr gekriegt so müssen wir zurückgehen aber zumindest noch mal ein paar mehr XP für die zusätzlichen Hits ich glaube die ich glaube Hits geben keine XP nur Kills geben XP oder Kills zugucken Hits an sich geben dir kein XP soweit ich das weiß oder gesehen habe es ist scheißegal, wenn jemand keinen Hit macht und komplett zuguckt, aber 500 Hits macht und aber keinen einzigen Kill. Nur Kills an sich geben, durch Bonus-XP für einzelne Leute. 100 so, gab 1000 und eigentlich sollten wir selber also noch happy sein. Wie gesagt, jetzt gab es hier eigentlich eine ganz geile Axt, die wir uns nicht leisten können. Da müssen wir einiges verkaufen. Wie sind die Verkaufspreise? Äh, nicht so gut. Nicht so gut, leider. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich meine, ich gucke auch Twitch-Streams genau für sowas, um so Sachen rauszufinden oder sich auszutauschen. Von daher vollkommen fein. Ähm, Dinge nicht zu wissen. Man muss halt nur zugeben, wenn man Dinge nicht weiß. Das ist das Einzige. Creeper of Arrows, Creeper of Bolts. Hier kann ich auch kein, gibt kein Taxi der Mist. Ne? Hier können wir noch eine Training Hall machen bei unseren Low Levy Boys hier. Da und da und da, dass die schneller leveln. Wenn wir die gut nachgezogen kriegen. Ist du eigentlich einen Lowborn? Ne, Custom to Combat. Ailing und Damm. Oh, der ist Damm. Den können wir. Den können wir zu Kultisten machen. Weil er dumm ist. Das ist super gut. Den können wir zu einem ganz guten Damage-Kultisten machen mit den 60 Base. Und ein bisschen Defense. Come on, higher. Ayo that shit, dann bist du jetzt John. Ups. John the Spire, glaube ich war es, oder? Ne, Squire, nicht Spire, Ups. Squire. Ja, man das so? Ne, ja, da fehlt ein U. So, du kriegst erstmal von uns. Äh, wie wär's denn mit einer 140er Rüstung? Und du hast einen 105er Helm. Wie wär's denn mit einem besseren Schwert? Und wie wär's denn mit einem Face Schild und mit einem Dolch? Ja? Hört sich gut an, oder? Mein lieber Jean. Du wirst irgendwann noch ein Kultist werden. Wie gesagt, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Kultisten können nur Leute ähm, in ihre Reihen über überzeugen, die nicht sonderlich helle im Kopf sind. Ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich will hier nicht reparieren. Ich mach die direkt weg mach die direkt weg hier. Das und dat da. Genau. Uh, in, in Gottfried the Lucky. Nee, nee, nee. Das ist mir aber kein Auftrag mehr. Das ist natürlich blöd. In Weißenschacht war wir lange nicht. Ich geh mal nach Weißenschacht. da der waren Aufträge auf jeden Fall. Let's go. Gönnen wir uns die mal. Ich weiß nicht, wie lange der Winning-Status anhalten muss, mit die Endgame-Crisis vorbei ist, ehrlich gesagt. Aber dass wir bei der Unnetz-Girl schon, schon auf Winning sind, ist ziemlich nice. Und wieder ein Saufen, das ist wichtig. Gibt es eine Hexen-Quest? Hm. 12. Boah. Boah. Hier wollt ihr wollt ja gar nichts bezahlen. Was sagt der Waffenschmied? Waffenschmied sagt Basic Waffen. So, das ist eine Karawane. Äh. Pfuh, we need to pay more for this. A Was willst du hier von mir? Ready it, study it, see ruins of Borg and Hellhole Crypt, my spies believe they are home to incredible powers that are fueling the Undead. Uh, okay, wir sollen wieder zwei Undead Sachen killen für 4k. Oh Gott. Zwei Undead Sachen für 4k. Wenn man die trennen kann, soll das aber machbar sein, oder? Was ist das hier? Search high and low for honor, but it seems to, to sort of steel. I'll be honest with you, I made dealing for the witches. Okay, das ist die Witch-Quest für 4.600! Das ist nicht mal eine Nobel-Quest! Alter! That, that isn't worth it. Nope. So, wir speichern mal und ich würde mal gerne versuchen... Die Noble Quest mit dem hier zu machen. Ruins of Borg und Hellhole Crypt. Sind die markiert? Die eine ist markiert. Das ist die Hellhole Crypt. Wo ist die Ruins of. Du Scheiße. Die sind ja übel auseinander. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, kann natürlich sein, dass wir jetzt Necro-Servants und so einen Shit haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Revised Extended Information about Footprint. Der Scout ist doch besser, oder? Travel faster, Prevents sickness. Hier gab es nicht auch irgendwas, was immer einen, einen Scout-Report gibt? Cartographer? Nope. Brigand? Minister? The Agent? Nee. Gibt nichts, was immer. Wenn man Scouting-Report gibt. Wir sollten aber nicht bei Nacht angreifen, ehrlich gesagt. Bei Untoten. Wir klicken mal nur in die Nähe. Ja, ja. Hellhole Crypt ist close. Ja, ja. Das, das wissen wir schon. So, let's go. Hellhole Crypt. Die gibt's schon ewig. Ach, Geist und Fallen Heroes bin kein Fan, das könnte wieder sein, dass wir jetzt ordentlich auf den Sack kriegen. bin kein Fan. fallen mehrere Geists. Okay. Oh, ey. Es ist nur ein Fallen Hero, aber es sind Lots of Armored Wiedergängers, a few Wiedergängers. Also, wir können wir die Geister niemals ran? Wenn der Hexenquest alles dabei gewesen wäre. Ja... Kein doof. Und ich weiß nicht, ob wir die, die moral sachen überstehen würden. Ich glaube nämlich wahrscheinlich nicht. Hm. Wie Moral hast denn du? Du hast 78, du kannst solo kämpfen, du hast 78 Moral. Du solltest eigentlich auch keine große Moralproblematik haben, wenn die Geists dich angehen. Ben ist ähnlich. So, da sind die Geists. Für euch sollte das eigentlich ziemlich okayisch sein, wenn ihr irgendwie an die Seite geht und da zu Atopsy ist es halt nur 70. Das ist halt äh, schwieriger. night ist glaube ich auch noch nicht so gut. Ich hab halt bei oh ja, Du hast auch 77 Mozzarella-Bräune. Mozzarella du könntest eigentlich auch Solo ein bisschen zurechtkommen, was die Moral angeht nächsten ein Gegner nur 55. der hat da, glaube ich, Schwierigkeiten. The fuck? Der Fuck. Da kann ja nur 1 laufen. Hä? Wieso hatten ja nur 3 AP? Hab ich ihn schon gemoved? Nicht doof. Und dann und Sepp hat halt auch übel viel Moral. Ich komm mal nur nicht schnell zur Seite, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Es ist trotzdem runtergegangen. Wir haben es trotzdem geschafft, einen negativen Moralcheck zu triggern. Oh, die sind aber zur Seite gegangen. Jetzt kurz warten und dann außen rumlaufen? Mit allen Leuten? Den Fallen Hero haben wir noch gar nicht gesehen. What, hier oben ist Der Fallen Hero ist ein Kultist? What? Fuck. Blockt das? Shit. Eben doch vorwärts laufen sollen. Und sie in die, in die engen Stellen. Weil das hier blockt nur Movement. Wir hätten hier drüber pieksen können auf den. den Gerust. Oh, da ist noch ein Geist. Die AP sind übel nervig, ehrlich gesagt. Kein Kopf ab. Besser waren die, die man quasi nicht im Range mit range genau, aber dafür haben, brauchen sie nur einen Hit, also sie haben genau ein HP. Genau, genau. Geister kannst du nicht snipen. That's the problem. It's the problem. Oh, wir haben aber vier Geists. Uff. Ah, da macht er wenig Damage. Also ich kann es hier versuchen, aber ich habe nur 5% Chance, den zu hitten, also. Das ist super niedrig. Welchen Step mache kann ich halt schon nicht mehr schießen? Wir ja. warten mal kurz ab. Ich glaube, ich bleib glaub, glaub genau da stehen. Ich müsste ziemlich mittig stehen. So und zack und zack. Hier oben sind wir gleich durch. Das ist ziemlich gut. Den. Eigentlich ist aber genau. Die Geister müssen eigentlich genau das sein, dass wir das gut hinkriegen. Wenn wir mal ehrlich sind, in der Kopf leider nicht ab. als gerade so überlebt, ne, die Sau. Würde es, dass hier unten unser Svenor gerade schon was auf die Nase gekriegt hat. Wenn wir möglicherweise mal irgendwie raus switchen müssen. Hat Sepp genug Defense, er hat 52 Defense. Du kannst versuchen, den, ja, den mit Fallen Hero zu übernehmen. Wir können dich mal tauschen und dann nimmt unten da Sono. Der Fallen Hero steppt leider genau rein, wo ich eigentlich Platz haben wollte. Ja, der oben ist jetzt wieder kritisch. Oben wird es jetzt schon wieder doof. Ach komm schon, der 95er, der wieder nicht hittet. Oh Mann. <lacht> Zwei 95er, die nicht hitten. Alter, Spiel. Alter, Spiel. Ja, und noch ein 78er auch noch nicht hittet, weil wir noch eine 100 rollen. Wir haben 196-100 gerollt. Am Arsch. Alter, Vater. Ach, noch eine... Se Alter. Diese Runde geht ja gar nichts mehr. Du hast keinen Ausdauer mehr, ne? Jetzt so ein Kernproblem. Du hast doch genug Defense, um da zu steppen, oder? Ja. So, dann haben wir schon mal einen Geist dran, das wir mal rausnehmen können da oben, damit er nicht unseren Dude hier noch sonst wie zerlegt. Oben ist nämlich auch keine Moralpower mehr auf dem. Deswegen kriegt er das oft. Das ist sogar Mozzarella-Bräune. Oh, oh. Ähm. Ups. Hallo, Cold Blue. <lacht> Ja, wir haben hier gerade heftige Gegner. Aber ansonsten hoffe ich, dass es das ganz gut läuft. So, machen wir den Kopf erstmal ab. Dann versuchen wir den den dazu killen. Ja, du hast die Hose schon halb voll, das ist richtig. Das ist mein Problem gerade. die Leute stehen wieder auf, da war ja was ist das. Denn? Warum denn gerade hier? Der hier unten macht mir nix. Der da oben macht halt was, das ist das Problem. Und ich komme hier nicht durch. Ich muss doch hier drüber durch. Helfen gehen, glaube ich. Äh, du hast da also hier einen dran. das so, es trefft die 95er wenigstens wieder. So, es kann der hier auch durchmoven. Wie geht's dir, Blue? Was geht ab? Äh, da treffe ich meinen eigenen eventuell. Danke, nein. Ja, und der will jetzt hier rennen. Das ist ein bisschen das Problem. Hört auf, meine Leute zu verprügeln, ihr Schweine. Ich habe nichts zu tun. Du kennst es doch. Du hast nichts zu tun. Ich gebe eine ganz einfache Problemlösung. Heute Abend startet die nächste Path of Exile Liga. Du fängst du heute Abend um 10 Uhr an? Du hast die nächsten vier Wochen immer was zu tun. Weiß Bescheid. Was? So dunkel bei mir? Eigentlich ist es nicht so. Ah, doch. Es ist dunkel eingestellt. Im Moment, ich habe die Kamera halt schlecht eingestellt. So dunkel ist es gar nicht, aber heute früh hat die Sonne reingeschienen. Ähm. Da. Das ist gleich besser. Danke für den Hinweis. Dunkel für den Hinweis. Opfer. Ach, du rennst ja auch. Ach, ist er doch kacke, du Dudes. Ist er doch kacke. Brauche ich doch für die Bonkenings. Der wird wird wieder blockiert. Ich könnte kotzen. So, du musst jetzt mal irgendwie die Leute rallyen. Das geht ja gar nicht mehr hier. Ja, und vielleicht treffen wir ganz gut Abbruch. Eine Ausdauer für Rally? Ich hab nicht genug Ausdauer für Ready the Troops. No. The fuck. Fuck my life. Jungs kommt zurück. Es ist alles chillig muss hier unser Nightcrawly das hier unten übernehmen. So, den haben wir. Ein paar Geister haben wir damit down. Auch nicht auf den Kopf, du... Ach. Jetzt rennst du auch da oben, weil du einen Kopf... Wenn du einen Hit... Ach, wendet. Ich halt mal auf den Asi das Spiel, ne? Komm zurück. Okay, der hat wieder Bock. Sehr gut. Wenn ich meine Tanks nein, du warst der, der die Scheiße da oben killen muss. No! Jetzt ist Sepp instant auf fliehen gegangen. Oh, Scheiße. Ich hab gar nicht drauf geachtet, ob ich hätte. Hätte rallyen können. Oh, Fallen-Hero-Dead. Es muss auch nicht mal wieder hier positiv stimmen. wir haben gerade einen, einen Fallen-Hero gekillt. Wir kommen übrigens saugut durch. Trotz Geister, nur dass unsere Leute ein bisschen dumm wegrennen, aber die haben halt genug Defense, um wegrennen zu dürfen. Also... Eigentlich ist das voll okay, wir haben ja noch einen Geist als Gegner und einen, einen von denen. Ja, kommt wieder ran, Komm. Komm schon, ja, ist alles gut, alles gut. Ganz entspannt, Jungs. Ganz entspannt. Der kommt wieder, das ist. Ja, dass das der Fall Hero wiederkommt, ist eine absolute Frechheit. Okay, jetzt der rennt ja schon wieder. Machen hm. wir den vorwärts. Bats, wieder getötet. Sehr gut, Svenno. machst einen guten Job. wir mal mit hier hin. Sono. Ich hm. wollte erstmal eigentlich hier die Leute aufschneiden. Ah, der Kopf geht hier nicht ab. Bleibt doch da, Jungs. Es ist nicht so schlimm, wie ihr das macht. Es ist alles nur halb so wild. Hm. Ich treffen würde das zumindest nur halb so wild. Ich hasse es in so 45er. Okay, 45 noch halbwegs okay ist, aber gibt ja viel Schlimmere, die fehlen können. Bats, guck mal, jetzt ist sie sogar confident, unser guter Mann hier. Sehr geil. Stell dich mal daneben, die bessere Hit-Chance haben. So, sehr gut. So. Schneiden wir den Fallen Hero mal auf. Bruno bewegt sich. Du hast auch wieder Bock. Sehr schön, Ben. Es rennt halt... Sepp leider die andere Richtung weg. Jetzt rennt der wieder weg. Das ist ein bisschen ein Meme. So, jetzt haben wir den letzten Geist down. Jetzt entspannt euch und geht kämpfen, Jungs. Wir haben ja noch einen Fallen Hero vor uns. Lauft ihr nachher oder so? Naja, das sagt der... Der Gegner zwar, aber hier wurde überhaupt nichts gelaufen, die Narren. 4 ja, Kills, Blue. Holy moly. Das hier bist du. Ordentlich Damage, 500 XP. Richtig fett. Richtig fett. Goldcoins. Und sonst ist hier nichts Spannendes dabei. Einfach nur ein bisschen Coins. Aber wir haben es sehr gut geschafft, also. Wir haben es sehr, sehr gut geschafft. Dafür, dass das so eine Undead-Bastion war. Eine Untoten-Bastion. So, Mozzarella-Bräune. Plus zwei, plus drei, plus vier, I guess. Für mehr Ausdauer. So, jetzt die Frage, was geben wir dir als nächstes jetzt einfach direkt? Killing Frenzy? Wahrscheinlich. Killing Frenzy, das. So, Blue, du hast noch gar nicht so viel. Was passiert eigentlich, wenn einer deiner Leute flieht und tatsächlich das Schlachtbild verlässt, ist dann nach dem Kampf weg. Danke, ich denke, ich habe den noch, würde ich vermuten. Ist ja so, also du kannst ja per Hand auch fliehen. Ich denke, du kannst die so, so, so dann sozusagen in Sicherheit bringen. Dann äh, rutsch nicht aus, Blue, rutsch nicht aus. Und so, du kriegst mal plus 3. Nächst erstmal. Hm. 5 würde ich glaube ich gerne haben auf die ja Plus 2 für den Fall, dass halt irgendjemand mal rankommt. Jetzt kriegst du die Polearm Mastery. Dadurch können wir deutlich besser move. Weil das ja ein fucking Polearm ist. Sehr, sehr, sehr viel geiler. So, müssen wir halt nur gucken, dass wir uns. Weil wir haben gar nicht. ja doch, reparieren muss man einiges. Wir haben ein paar Hits abgekriegt. Da müssen wir schon ein bisschen reparieren. Du hast noch. Oh lol! Null, hier, zack. Erste Hit ist wurscht. So, müssen wir auf die andere Seite kumpeln. Können wir mal nach drei, noch nochmal reinschauen. Ist halt ein Stück weit weg alles jetzt. Ist halt ein Stück weit weg. Also ich denke, du hast den noch, weil ich glaube, es muss es extra muss extra Events geben. Dass man Leute verliert. Was extra anzeigen. So von wegen, hier, die sind mit dir unzufrieden, die hauen ab. Ja, aber sonst sind sie immer da, also sonst verlierst du sie nicht so einfach. Die haben halt nur Angst, du sammelst sie quasi hinterher wieder ein. Nur Angst. So, ich hoffe, ich habe jetzt die, die Stärkere schon gemacht mit den Geistern und dem Fallen Hero. Aber Ruins of Borgen, mal sehen. Uh, ich würde noch kurz gern gucken, Camp, das Tag wird. Oh, was? A whistling man ambles down the road. Cheery dog huffling at Der hat einen Hund, der kann nur guter sein. He stabs his walking stick into the dirt and tends his hands on top of. Him. Some small talk is made of the weather, notably that the rain is in the belly of some oncoming clouds. He asks if maybe he could. Ja klar, komm zu uns. Ever seen a green green skin cleave a horse's head off? Quite the sight, but I've also seen a horse kick an orc's teeth out and bury him in mud with stomping madness. We forgot, I think, that the horse is more akin to fancy a war than we are. for curious animals, sure, but violent. They say left to themselves they oft they oft kill one another, kill each other's children and their children's children. It's a damn thing that women love us both. What the fuck? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mal, was er uns damit erzählen wollte. Hat sich jetzt irgendwie schlimmer angehört, als er war. Ja, er hatte kaum Rüstung, tatsächlich. Ich war super schnell durch seine Rüstung durch. Das hat extrem viel geholfen. Dass ich die Rüstung so schnell down hatte von ihm. Das hat extrem viel geholfen. Und der hatte hier, der hatte halt auf dem Kopf zum Beispiel auch nichts. Wobei doch, warte mal. Cover decayed, closed, flat top with mail? What? Das ist ein 230er Rüstung für Kultistenoptik. optik Jo, nee, behalte ich. Fette Rüstung für Kultisten. Geil. Oh, geile Scheiß. Euch repariere ich mal nicht. Euch auch nicht, dich nicht. Wir haben sogar eine bessere Version mit dem Winged Maze jetzt. Hier haben wir sogar eine bessere Version mit dem Winged Maze. Die brauchen wir alle nicht. So, sehe ich gerne nochmal ein bisschen davon. So, auf geht's. 230er Head Armor, fast nix. Ich dachte, also, ich kenne das halt, dass das 70er sind, diese komischen Hauben. Ich dachte nicht, dass da noch Kettenpanzerung unten drunter ist. Ich weiß, dass ich in der Nähe bin. You don't say so. So, let's go. Lots of Ancient Legionnaires, das ist. Wenn das wirklich nur das ist, ist es voll okay. Da hat man den schwereren We Fight gerade schon. 12, 12. Und die haben halt Rüstungen, ne? Das dürfen wir nicht ganz unterschätzen. Ich glaube, hier könnten wir uns hinstellen und hätten. nicht wirklich, mehr Ich wir wir 1 zu 1. ketten Ja! Genau, der ketten sagt, das war halt. What the fuck is happening? Warum ist das ein Kettensack? Zumindest sollten wir jetzt nicht das Problem, dass unsere Tanks weglaufen, eigentlich. Kommt erstmal ran, Jungs. Ihr kommt doch auf jeden Fall ran, oder? Weil die haben hier Backliner haben, ne? Das ist ein bisschen das Doofe. Ja genau, wir müssen wieder, das ist wieder so ein, so ein Ding von, wir müssen hier vorne aufhalten und dann mit um die backline drum rumspielen. Dass wir irgendwie denen ihre Peaks erholen, weil die tun echt weh. Die tun echt weh. Hier sowas da. Das ist schön, dass der schon mal vorne steht. Wen soll er das können? Wen soll er das können? So jetzt dürfen wir hier nicht zu nah rangehen mit Svenno. Sehr schön, den ersten schon down. Wenn wir hier zwei gehen, dürfen wir nicht attacken. Also gehen wir nur ein. Wenn das auch, wenn man das tauschen würde, geht das auch nicht. Das ist Nightcrawly, das ist Blocking Sight and Movement. Das ist, wenn die das blocking Sight hat, dann können die darüber nicht angreifen. Ne? Also wenn hier später das Sicht blockiert, dann kann man darüber nicht attacken. Das heißt, wir können mit ihm hier hingehen. Hierum dürfte er angreifen, direkt hier drüber nicht. Das, das gleiche Problem. Zorella, du hattest ziemlich gute Defense schon, naja. Ne? ist dich mal da vorne hin. Sonics hatte nicht so gute Defense. sich noch nochmal so hin. Wenn hatte wieder die gute Defense, er wird auch angreifen. Zack. Ja, und Sono muss auf jeden Fall mitten rein. Sono ist unser tankigster Tank von Tanks. Also der tankt alles weg, also das ist gar nicht Ben, Moment mal, Den hab ich hier reingeschickt. Selbst habe ich hier reingeschickt, ja gut, das ist so unser Märtyrer, das ist ja halt dann richtig. Ah, nur ein Overwhelm-Stack gekriegt. Das ist glaube ich nicht so geil, wobei da steht kein Backliner dahinter, dann ist es das ist doch wieder geil. Boah, fast tot. Zack, tot. Zack. Oh, ist das fett. Du stellst dich mal hier hin. Zack, auch. Ah, das ist so gut, diese fetten Waffen. Wie viel Damage die knüppeln. Oh, wieder Locking Side, ne? Ein ja. bisschen auf die Nase kriegen wir hier schon, aber ich denke, wir können das meiste davon ganz gut tanken. Ah, guck mal, wir den Stück auch schon raus. Perfekt. Den raus. Geil. So, das Schild schon mal weg. Kann ich besser treffen. dran war er auch schon. Das heißt, er kriegt diese Runde keinen Damage-Bonus. Wenn er sein Damage minimiert, um dabei trotzdem das Schild zu entfernen. Ja, die, wie hat die Piekser? Die Range-Piekser, die tun weh. Die Range-Piekser hier, die tun weh. Wir wollen hier mal außen rumlaufen, geil, äh, okay, Blockzeit, ich dachte gerade kurz hoch, 39er Hit, 59er, trotz, trotz Shield ne, so, jetzt ist Nightcrawly da dran, wir müssten mit dem hier eigentlich einen Schritt nach vorne machen, bevor der hier rankommt, quats, geil, das ist also diese One-Shots, da sind wirklich so, bonk, bonk, Bonk. Der frisst sich so dadurch. Der macht auch ordentlich Damage. Kann ich jetzt nichts sagen dagegen? Ne? Das kann ich schon was dagegen sagen. Das gefällt mir nicht. Den machst du jetzt. Nicht. Au! Geh weg. Kümmer dich um andere Leute. Oder so. Bleib schon mal stehen. nochmal auf der Zweier-Range raus. Den rund. Den rund. Noch ein wenig in der Zweier-Range stehen, der jetzt schon einiges abgekriegt hat vor allen Dingen. Oh, wow. immer auf den gleichen ey, das ist so eklig. Wenn ich den so rausnehme, der ist mit der turn Hier da hinten, der noch dran. Der hier hat auf jeden Fall noch mal Area of... What, der doch noch mal pieksen? What the fuck? Ich dachte, der hätte schon gepiekst. Keine Ausdauer mehr, shit. 29 ja geil. Und scheiß alleine. Hm, der muss mich mal tauschen, dann kann er mich da rein -swappen. Kommt er nämlich auch ran, wenn er ihn swappt, genau. Weil wir wollen ihn ja eigentlich erhalten, wir wollen ja nicht, dass er das stirbt. So, zack, zack. Guck mal, da haben wir jetzt noch relativ wenig noch übrig. Das war doch ganz okay. Zack. So, verlegt, das mit den da unten noch machen. Warten um. wir mal ab. Du blockst das einfach nur. Nightcrawly geht mit ran. Packst dich hier mit hin. Machen jetzt Aufstellungsmanagement erstmal. Bleibst einfach da hinten. Alles ja, trifft, ey, Wahnsinn. Wahnsinn. 49. Das ist okay. Du kannst da bleiben. Um mir mal das Schild wegzunehmen. Falls das noch länger dauert. Ups. Schild ist weg. Geil. Nightcrawl. Ja, den Kill gekriegt. Sehr gut. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Dafür 4K. Hat zwar viel rumgelaufen gewesen, aber insgesamt eigentlich ganz geil. Insgesamt eigentlich Gott. Crawley plus 3 plus 2. So wenig. 5. Die brauchen, glaube ich, deutlich dickere Rüstung. Sehr viel dickere Rüstung. 700, überall. das lohnt sich auf jeden Fall zu reparieren. Die lohnt sich auf jeden Fall zu reparieren. Ja, die Rüstung bin irgendwie nicht so. immer wir kurz nach Treitenfeste noch verkaufen, glaube ich aber der Verkaufspreis, ganz okay. Aber du noch Abstecher rein. Stech, stech, So. Hier haben wir nämlich schon Sachen repariert und der Verkaufspreis ist bei 18. Na, guck mal, das ist doch ganz okay. Gucken schon mal Sachen loswerden, die entweder repariert sind oder e -Müll. So Sowas hier, sowas hier. Den ganzen Kram. Noch eins dafür, noch eins, noch eins. Gott. Jo. 190. Ja, ja, das sieht alles ganz gut aus. Mal hier bei 9K. Und nehmen noch eins dafür mit zum reparieren. 250 ist nicht ganz so geil, aber was soll's. Was soll's? Schauen wir uns das mal an. Moment. Ha! <lacht> du bist eine Sandfelskarawane. Ja, nee. Nee. Wir legen uns nicht mit der Sandfelskarawane an. Die Sandfels mag mich bloß nicht, weil ich den ihrer Söldnertruppe überfallen habe. Weil ich die, die Ambition hatte, eine Söldnertruppe zu killen. das fanden die nicht witzig, seitdem mögen mag mich Sandfels nicht mehr so richtig. Aber die greifen mich, glaube ich, nicht wirklich aktiv an. So sehr mögen. Also so sehr gem so gemein war ich dann doch nicht zu ihnen. So. Darauf erstmal einen trinken. Ach, der hat gerade besoffen. Ach, dammit. So, rein looking for a window dancing finger. Brigands have been taken off with precious livestock. Okay. Drive off brigands in the ruin of Kragenheim. Okay. Ist ja auf der anderen Seite. Moment, auf der Seite. Warum denn da drüben? Wir, müssen, wir hätten vielleicht auf die Essen achten sollen. Upsi. Langsam von unseren 260 Essen runter. Während wir hier gerade über die Berge wandern müssen. Spine of the World. Ja, passt ganz gut mitten in der Welt. Das Spine of the World ist. Unknown Garrison. Hm ob um jetzt bei Nacht gehen oder bei Tag? Wir haben noch ein Level-Up. Hupsi, Nightcrawl hätte noch ein Level-Up. Uh, mir die Frage ist aber bei Nightcrawl, du hast eigentlich 70. Könnten wir eigentlich auf einen besseren, besseren Waffentyp nehmen. Wir haben nur gerade nichts Gutes dabei, also ne, was die Klieve angeht, ist es begrenzt und sowas. Äh, uh, du kriegst erstmal Gifted. Plus 3 und Plus 3 und Plus 4 Ein bisschen mehr Ein bisschen mehr Entspannung Du bist noch ganz schön mitgenommen Entsprechend tauschen wir dich gegen Masumodo aus Jean haben wir noch Den wollten wir irgendwie eigentlich Mit drin haben Weiß nicht, ob ich den gegen sowas einsetzen will Mit seinen 17 Range Defense also Gut, der hat auch nur 19 Range Defense Aber hat deutlich bessere Rüstung Ich gehe mal kurz aufs Klo und überlege mir nochmal, wie ich die Aufstellung mache, weil John wäre eigentlich schon ganz gut, einfach zum Zugucken und ein bisschen XP kriegen. Guck mal, du bist besoffen du bist... Ach scheiße, du bist ja auch besoffen. Oh no. Du bist ja auch besoffen. Wir brauchen übrigens wirklich mal einen neuen Bannerträger, weil durch das Asthma kann er seinen Rally the Troops gar nicht machen zwischendurch. Häufig. Jetzt ist er einfach nur ein passiver, passiver Bannerträger, das ist alles, was er ist. Ja. Zahn, wir müssen dich mal ersetzen. Äh, Ricky nicht. Ja, Wie gesagt, ist die Frage, ob wir Jean reinnehmen wollen für irgendjemanden. Aber wenn wenn ja, für wen? Ich glaube ein paar Leute, dann braucht das derzeit mal auch Brain Damage hat, man. Ei, ei, ei, ei, ei. Ähm... Ich glaube, ich habe niemanden von den Guten, die ich austauschen will, weil ich werde die als Frontline brauchen. Gegen die Range Dudes. Ach, du Scheibenklasse. Oh, die haben nicht mal Fortification. Die haben keine Fortification. Die haben null. Da doch, da ist Fortification, aber das ist. <lacht> das ist ja lächerlich, die Fortification, die sie haben. Ist ja basically null. Die ist ja basically null. Das finde ich gut. Das finde ich eine gute Option. Nee, das ist Nightcrawly. Upsi. Kann ich mich nicht da rein schicken? So Yolo Molo. Ja, Mozzarella, du musst hier oben irgendwie mal rumschauen du da reinkommst. Ich stelle dir Sonics zur Seite. Selbst will ich eigentlich nicht da rein. Es ist halt... Wir machen uns mal bereit, besser laufen zu können. So, hier. Also, Modo, euch schicke ich noch den Solo mitten rein. Und du musst erstmal hier hoch überhaupt aua sogar gehittet die Sau. Die hitten sogar alle die Schweine. Was für miese Priester? Wir schieben dich jetzt runter. Ach, damit wollte ich schön in Masomodo reinschieben, dass der dich dann komplett verprügelt. Wollte ich schön da reinschieben, dass der dich komplett verprügelt. Einfach geköpft und den auch fett gehittet. Ah geil, Blue, geil. Das macht mich an. So, hm. hier so ein Shit ne? 48. Ja, viel besser als 48 wird's nicht. Alle Schweine. Nice. Guter Hit Abbruch, guter Hit. Für meine Backline anzusnipen. Ist das eigentlich schon Endgame oder wird bis. Doch, ich würde sagen, das ist das Endgame. Also wir haben unsere erste Late-Game-Crisis schon hinter uns und sind bei der zweiten. Ich, also, im normalen Run kommt man anders ins Endgame, weil wir diesen Kultisten-Run jetzt machen. Da werden die Leute deutlich besser, deutlich schneller. Aber doch, wir sind schon ziemlich im Endgame. Wir sind jetzt dabei, die Leute und die richtig guten ähm, Bros hochzuziehen. Also würde ich schon sagen, dass das als Endgame zählen kann. Oder gezählt werden sollte. So. ja, Wir haben hier wir haben hier irgendwie extrem starke Rüstung mit 300er Rüstung, genau 300 Kopfrüstung, 335er Bodyrüstung. Wenn wir uns mal die Gegner angucken, die haben 20 und 110, also die sind schon sehr, sehr, sehr weit mit unseren Leuten gerade. Oh, Mozzarella, ach, hier hinten ist ja ewig lang der Weg dahin, das ist Das ist ja doof. Wir können sogar im Nachteil, wenn wir unter ihnen stehen und sowas kämpfen, also... Das ist schon Endgame. Und wir One-Tappen die manchmal. Katz. Also insgesamt, wir sind ja hier irgendwie Tag 300 fast. Es ist sehr, sehr weit. Die erste late game Crisis hast du so bei Tag 100 bis 120 irgendwas in der Drehe. come on. Und das Problem ist aber nur noch, dass, dass Ranged-Gegner uns ganz schön zerfetzen. Ranged-Gegner zerfetzen und... Svenor hat sich einen Kill geholt, das ist sehr gut. Aber der hat ja einen Doppel- und zwei Handbombs. Zwei Handbombs, die sind eklig. Die tun weh. Was mir das, würde ich sagen? Mit dem noch einen mit. Haben alle keine Lust, tauschen hier ständig raus, ne, die Jungs. Die tauschen hier ständig raus. Das ist richtig aber mal reinschubsen und wir hochgehen. Hallo? Vielleicht wenigstens den Höhennachteil nicht mehr allzu sehr. Vielleicht kann ich hier versuchen. Yes. Wollen wir den Höhennachteil ausgeglichen? Wo ich den jetzt den anderen Dudes da drüben. Muss ich doch hier rüberlaufen? 59, 37. Nicht den. Oh. Ja, und wirkt. One-Hits sind halt passieren. Daran sieht man auch, dass es Late Game ist. Ja, auf den gezielt, den davor getroffen. Das ist auch fein für mich. Hau mal auf den Kopf, bitte. Juhu, doch! Du darfst mal. Nee, du hast sogar. Warte, du darfst mir ein Schwert zweimal hitten. Das darfst du. Nicht eine Frechheit. Ja, da kannst du stehen bleiben, glaube ich. Lass mal hier hinten hin. Du kannst dir mal denen noch ein Hit. Mozzarella-Bräune ist auch endlich im, im Spiel angekommen. Hat so nur wieder den Kill gekriegt. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber naja. Nojo. Das ist dann halt so. Hat sogar den Hit dahinter gemacht. Geil. Sogar den getroffen, den ich wollte. Überlebt er wieder mit einem HP, ne? Ne, mit vier. Mit vier HP überlebt er, die Sau. Wir haben keine Hunde mehr, sehe ich gerade. Die Hunde kann man eigentlich ganz gut einsetzen, damit die hier solche wegrennenden Dudes jagen, aber ich habe keinen einzigen Hund. Im Aktivierungsbereich, glaube ich. Aber den kriegen wir eh nicht mehr, der läuft, glaube ich, weg, bevor wir dran sind. Ja, wir haben leider eine Verletzung gekriegt auf Blue. Blue hat sich ein bisschen die Wange ge ge ge gepiekst. Das ist dann halt so. So, 1200 Kronen, let's go. Dafür haben wir ein Level-Up auf Svenno. Oh Gott! Wieso kriegt er nur so Shitrolls auf Defense, ey? Das, das, den müssen wir zum Backliner machen, wenn das so weitergeht. Den müssen wir einfach zum Backliner machen, wenn er so weitergeht, weil wir sonst eine absolute Problematiko kriegen. Der wird uns ständig gehittet. Puff. Oof, poof, poof, poof, poof.